...vorstellen, was wir in den letzten Jahren und Semestern hier an der HTW im Bereich des Lernteam-Coachings umgestellt haben. Für diejenigen unter Ihnen, denen das Wort Lernteam-Coaching vielleicht noch gar nichts sagt, möchten wir mit einer kurzen Einführung starten. Also die Idee beim Lernteam-Coaching ist, dass man wegkommt von der üblichen Frontalbeschallung in Form von Vorlesungen oder Großgruppenübungen und ähm, stärker die Studierenden aktiviert, selbst etwas zu tun. Dazu geht das Lernteam-Coaching in drei Phasen vor, die immer wieder durchlaufen werden und die eben ähm, das selbstgesteuerte Lernen ermöglichen und unterstützen sollen. In Diese drei Prozesse sind, dass man den vordefinierten inhaltlichen Stoff Erstmal ähm, versucht, alleine zu erarbeiten, dass man dann Fragen, die, ähm, die man alleine nicht klären konnte, in dem Lernteam, in dem man das ganze Semester über gemeinsam arbeitet, klärt. Und dass erst im dritten Schritt der Kontakt mit der ähm, Lehrperson zum Tragen kommt, die dann eben in sogenannten Coaching-Sessions die Fragen, die dann noch offen geblieben sind, mit den Studierenden gemeinsam Erarbeitet. Das Ganze haben wir nicht erfunden, sondern da ist ähm, Herr Fleischmann der Vorreiter und äh, wir sind sehr stolz, dass wir ähm, das eben an der HTW so auch ähm, umsetzen können. Ja, wir haben aus der Literatur uns natürlich erstmal damit beschäftigt, was spricht für das Lernteamcoaching, aber eben auch, was sind Probleme. Und man kann eben sagen, dass die Literatur berichtet, dass ähm, die Motivation sehr dadurch gestärkt wird und dass die Lehrenden intensiver lernen, dass sie aktiver sind und auch, dass ähm, wir einen Erfolg ähm, verzeichnen können, der sich sogar in ähm, der Teilnahme an Klausuren und auch in den Durchschnittsnoten der Klausuren widerspiegelt. Tatsächlich zeigt auch unsere Erfahrung, dass ein Großteil der Fragen, die ähm, gerade im Bereich Statistik auftauchen, von den Studierenden untereinander geklärt werden, so dass die ähm, traditionelle Last, die man in so einer Präsenzveranstaltung hat, weg von den Lehrenden hin zu den Studierenden geht. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl, Und ich weiß nicht, ob hier auch Menschen ähm, zuhören, die eben Mathematik oder Statistik unterrichten und da sage ich immer so, ne, ich könnte eigentlich zu einem Großteil der Fragen, könnte ich Schilder bauen und wenn sich jemand äh, meldet, kann ich sagen, passen Sie auf, das ist doch garantiert hier Ihre Frage. Und dass diese Flexibilität, dass ich eben nicht mehr das Ganze vortexten muss, ähm, das liefert mir einen unglaublichen Spielraum, um wirklich bei jedem Team ähm, individuell auf die Probleme, die auch wirklich vorhanden sind, einzugehen. Ja, zusätzlich ähm, ist das Schöne am Lernteam-Coaching, dass nicht nur die fachlichen Kompetenzen und das Fachwissen gefördert werden, sondern dass man auf eine elegante Art und Weise ähm, eben auch soziale Kompetenzen triggern kann und dass die Studierenden davon sehr profitieren. Traditionell, wenn ich jetzt über eine reine Präsenzveranstaltung im Lernteam-Coaching spreche, dann sind das natürlich Dinge wie Gruppenarbeit, wie Frustrationstoleranz, wie Kommunikation und ähnliche Dinge. Aber jetzt im Jahr 2020 und 2021 kamen eben auch ähm, verstärkt digitale Kompetenzen zum Tragen. Auf die komme ich aber gleich noch. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass es ähm, im Lernteam-Coaching auch Probleme gibt. Also wir haben das an der HTW so umgesetzt, dass wir die Studierenden... In, zu Beginn des Semesters in Zehnergruppen eingeteilt haben. Und in diesen Zehnergruppen hat es an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich gekracht. Wir haben da auch wieder die Selbstständigkeit der Studierenden im Blick gehabt und haben ähm, eben festgelegt, dass die Gruppe selber mit den ähm, auftretenden Problemen klarkommen muss und dass aber, wenn die Gruppe sagt, dass eine Person eben äh, so nicht mehr mitmachen soll, weil das einfach nicht funktioniert und die Person dem auch zugestimmt hat, dann konnte die Person ähm, das Lernteam verlassen und konnte sich dann eben alleine ähm, auf die entsprechenden Inhalte vorbereiten. Das Zweite ist, da komme ich hinterher auch nochmal drauf zu sprechen, wir merken, dass die Qualität des Lernteam-Coachings, obwohl es schon deutlich weniger ist als in der klassischen Frontal, Veranstaltung, dass wir immer noch eine Abhängigkeit von der Kompetenz, von, den Begeisterung, von der Begeisterung des Lernberaters oder der Lernberaterin haben. Also wenn zwei Menschen lernteam machen, dann heißt das noch lange nicht, dass da auch dasselbe rauskommt. Und durch die kontinuierliche Arbeit im Modul Statistik, also da ist es so, dass wir alle 14 Tage die Gruppe eingeladen haben, also es war immer alles freiwillig, aber wir haben sie eingeladen, dass sie ein Übungsblatt mit ungefähr drei Aufgaben gemeinsam bearbeiten und dann abgeben können. Und da haben wir schon von den Kollegen und auch von den Studierenden gehört, dass ähm, diese Fokussierung auf das Modul Statistik dazu geführt hat, dass sie das Gefühl hatten, für andere Veranstaltungen jetzt ähm, weniger Zeit zu haben oder dass die einfach die dann eher nach hinten verschoben haben. Ja, ich denke, wir müssen ein wenig mehr ins Detail gehen, damit ich Ihnen ähm, erklären kann, wie wir das an der HTW umgesetzt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Moment noch ein sehr abstraktes ähm, Konstrukt ist. Also wie ich erwähnte, wir haben zu Beginn des Semesters die Studierenden in Zehnergruppen eingeteilt. Das um sich so ein bisschen die Dimension klarzumachen. Wir haben im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, üblicherweise ungefähr 120 Studierende, dass wir am Anfang zwölf Lernteams eingeteilt haben. Und wir arbeiten an der Fachhochschule immer in 40er-Gruppen. Das sind unsere Züge. Traditionell hätte jede 40er-Gruppe vier Unterrichtseinheiten Statistik, die schon immer so eine Mischung aus Vorlesung und Übung waren, weil man Statistik nicht als Vorlesung unterrichten kann, meiner Meinung nach. Nach und wir haben das dann eben so gemacht: anstatt vier Stunden jeweils 40 Leute im Raum zu haben, haben wir jedem Lernteam eine Kontaktzeit in Höhe von eben einer Unterrichtsstunde 45 Minuten eingeräumt. Das klappt organisatorisch auch ganz hervorragend, hat für die Studierenden natürlich den Vorteil, dass, die, dass sie nicht mehr drei Stunden da sitzen müssen, sondern nur noch 45 Minuten und den Rest der Zeit eben organisiert selbst lernen können. Das ist so das Organisatorische und wie gesagt, die, ähm, wir haben uns jede Woche getroffen und es wechselte immer. Eine Woche war Coaching-Termin, wo einfach die offenen Fragen geklärt wurden. Eine Woche Testat termin Das bedeutete, dass die Gruppe ihre Bearbeitungen muss, hochladen musste in unser E-Learning-System. Ich habe mir die dann angeguckt und habe dann ähm, die Leute präsentieren lassen, ihre Ergebnisse und auch Fragen jenseits der Aufgaben gestellt. Das war immer in einer Dreiviertelstunde sehr gut machbar. Ich habe immer gesagt, 20, Stunden, äh, 20 Minuten Präsentation und 20 Minuten für mich zum Fragen. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn ähm, und eben auch ähm, ausreichend Materialien zum Selbstlernen vorhanden sind. Das ist bei uns im, ähm, im Modul Statistik so geregelt. Es gibt eben ein Vorlesungsskript, das aber eben wirklich ausformuliert ist. Da sind auch Übungsaufgaben drin mit ausführlichen Rechenwegen ähm, zur Lösung. Dann gibt es ähm, für jede der Inhalte, die in diesem Vorlesungsskript auftauchen, gibt es Videos, wo ich eben das Ganze nochmal erkläre. Und es gibt einen Zeitplan, wo der Gruppe oder wo alle Studierende sehen können, was ist das Thema in dieser Woche, beziehungsweise wir haben es dann immer in 14-tägigen Abständen gemacht, damit die ähm, so 14 Tage einen Block bearbeiten konnten. Was sind die zusätzlichen Übungsaufgaben, die da bearbeitet werden mussten? Und es gab eben immer in so einem 14-Tages-Block das besagte Testat mit den drei Übungen, wo dann eben auch die Präsentation drüber Erfolgte. Ähm, wie gesagt, alles ist freiwillig gewesen, also niemand musste am Lernteam Coaching teilnehmen, aber es gab eben keine gesonderten Präsenztermine auf individueller Ebene über Microsoft Teams oder über Moodle, über E-Mail und sonst was war eine Kontaktaufnahme jederzeit möglich, aber es gab ebenso keine gesonderten Präsenztermine. Wir haben dann einen Anreiz gesetzt, dass wir gesagt haben, wenn eine Gruppe, und das war wirklich eine Gruppen, ähm, ein Gruppenanreiz, wenn eine Gruppe von sieben Testaten sechs so bearbeitet hat, dass wir gesagt haben, da ist erkennbar, dass sie sich mit diesem Stoff auseinandergesetzt haben, dann haben wir ähm, einen Bonus von fünf Prozentpunkten auf die Klausurleistung aller Klausur äh, aller Gruppenteilnehmer gegeben. Und zum Verständnis, also 40 Prozent ist bei uns an der HTW die Bestehensgrenze und es geht dann hoch bis 100 Prozent für eine 1,0. Das heißt, das würde ich auch jedes Mal wieder so machen. Das ist ein Anreiz, der ist zu Beginn des Semesters attraktiv, aber ich kann mittlerweile tatsächlich nachweisen, dass das nicht kriegsentscheidend ist. Also ich habe ein paar Kollegen, die immer Angst haben, ja bestehen da nicht alle nur wegen des Lernteam-Coachings? Ich muss sagen, da hätte ich überhaupt kein Problem mit, denn wenn eine Person das Semester über tatsächlich sich mit dem Stoff auseinandersetzt und dann aus irgendwelchen Gründen in dieser punktuellen Beurteilung in der Abschlussklausur die 40 Prozent alleine nicht schafft, ist das für mich auch ein Nachweis von Kompetenz den diese Person in dem Semester erworben hat. Ja, dann kam das besagte Sommersemester 2020. Und natürlich sind wir auch ähm, so ein bisschen kopflos im äh, Ende Februar, Anfang März durch die Gegend gelaufen und haben uns überlegt, was machen wir nur? Und haben dann aber im Statistikmodul festgestellt, dass der Aufwand sich tatsächlich im Rahmen hält. Also wir haben eben Gott sei Dank von der Hochschule sofort Microsoft Teams eingeführt und konnten ähm, das dann eben unseren Studierenden zur Verfügung stellen. Also wir haben dann mit Kanälen gearbeitet. Jedes Lernteam hatte seinen eigenen Kanal, wo auch nur das Lernteam Zugriff drauf hatte. Wir haben dann eben die Coaching- und die Testat-Sessions über Microsoft Teams-Besprechungen abgehalten und wir haben auch festgestellt, dass das ähm, tatsächlich auch dazu geführt hat, dass die ähm, Interaktion mit den Lehrenden stark zugenommen hat. Also ich weiß, dass öfter ähm, eben die Gruppe in dem Kanal ein Meeting gemacht hat, eine Videokonferenz. Und es gibt ja in Teams die Funktion, dass man Menschen zu den Besprechungen einladen kann. Und ich habe immer gesagt, ne, also versucht, wenn ich nicht kann, dann äh, kann ich halt nicht teilnehmen, aber ansonsten ist das schön und es hat wirklich im Laufe des Semesters sich gezeigt, dass da auch äh, die Anfragen kamen und solche Sachen finde ich immer sehr schön, wenn man dann eben mit den Studierenden direkt interagieren kann. Auch die Chats an, ähm, eben die Chatanfragen haben deutlich zugenommen und das ist für mich eigentlich auch ein ganz schönes Instrument, weil ich auch finde, dass so eine Instant Message über Teams leichter zu beantworten ist als ne E-Mail-Programm aufmachen, eine E-Mail zurückschreiben. Also das ist sicherlich persönlichkeitsabhängig, aber ich finde das eine gute Art der Kommunikation. Ja, das ähm, Ganze haben wir dann auch begonnen zu evaluieren und zum Teil, äh, zum Teil der Evaluation macht jetzt der Sebastian frei weiter, weil er den Evaluationsansatz maßgeblich gestaltet hat. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ähm, ich, mein Name ist Sebastian Frey. Ähm, könntest du dich muten? So, ja, eine Sekunde. Ich muss noch mal schauen, wo. So, jetzt ist besser. Vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Sebastian Frey, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTWSA, ähm, das noch nicht so lange. Ähm, ich habe vorher da schon ähm, ein berufsorientiertes Praktikum gemacht und bin dann als Hibi äh, dazu gekommen. Und schon in der Zeit ähm, habe ich da die Umstellung äh, der didaktischen Methodik äh, vor allem im Modul Statistik begleitet. Und wir haben uns dann irgendwann aktiv dafür oder, oder dafür entschieden, ähm, diese Umstellung auch zu evaluieren. Das ist erstmal ein Prozess oder beziehungsweise ein Punkt, den muss man sich ganz ähm, ja, bewusst machen, weil das bedeutet natürlich dann auch Arbeit und Ressourcen, die da investiert werden. Und das ist jetzt nicht so, dass an unserer Hochschule sozusagen eine Stelle oder die, dass die Stelle nur mit der Evaluation betraut ist, sondern das ist ein, sage ich mal, ein Teilgebiet. Und demzufolge ähm, ist die Evaluation auch noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir sind immer noch aktiv daran, die ganzen Daten aus den mittlerweile verschiedenen Semestern und aus den ähm, verschiedenen Evolutionsprozessen und Schritten, Zwischenschritten, dazu komme ich gleich noch, ähm, aufzuarbeiten und mit dem Ziel, dann sie im Endeffekt dann auch ordentlich zu publizieren und der Allgemeinheit ähm, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, das soll zeitnah möglichst äh, erfolgen. Äh, wie wir alle wissen, ähm, gerade auch jetzt mit Corona, ähm, wenn die Lehre sozusagen akut äh, umgestellt werden muss, dann gehen solche Projekte immer ein bisschen in den Hintergrund und ähm, ja, werden ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist sehr schade, das wollen wir in Zukunft auf jeden Fall ändern. Ähm, zum Ablauf. Wir haben uns hier ähm, für ein Quasi-Experiment entschieden. Ähm, das ist aus dem einfachen Grund. Wir wollten niemanden, der ähm, am LTC oder am Lernteam-Coaching, ich werde es wahrscheinlich öfter in als LTC abkürzen, ähm, äh, wollten wir niemanden ausschließen. Ähm, daher sozusagen äh, hier der, der quasi-experimentelle -Experimente, äh, Charakter. Ähm, insgesamt hatten wir in dem Modul äh, Statistik aus dem Sommersemester ähm, 150 Teilnehmer, Teilnehmerinnen und wir haben drei Messzeitpunkte sozusagen ähm, dann auswerten können, längst und zu diesen drei äh, oder beziehungsweise Probanden, Probandinnen, von denen wir ähm, dann wirklich ähm, relevante Daten generieren konnten, waren 29. Ähm, ja. Die Längsschnittuntersuchung ähm, daher, wir wollten ähm, aus dem Wirkmodell ähm, oder beziehungsweise mit dem, äh, mit dem Wirkmodell, das wir uns überlegt haben, wollten wir die Veränderung identifizieren und ähm, das nach Möglichkeit auch ähm, formativ. Also das heißt zu den einzelnen Erhebungszeitpunkten und zu den unterschiedlichen Erhebungsmethoden, ähm, sollte dann ebenfalls ähm, ja, äh, Interventionen oder Korrekturen äh, möglich sein. Das kann ich an einem kurzen Beispiel mal verdeutlichen. Wir sind am Anfang, ich, ich gucke mal auf die Uhrzeit, dass ich das so viel ins Quatschen komme, aber wir sind am Anfang ähm, zum Beispiel auch direkt erstmal in die Lernteams gegangen und haben uns mit den Studierenden unterhalten, wie die denn, äh, was, was ganz breiten, ganz qualitativer Interviewcharakteransatz, also wirklich ohne zielgerichtet ähm, da irgendwelche Erhebungen durchzuführen. Und dort sind ähm, dann solche Probleme auch ähm, aufgekommen, dass das Lernteam-Coaching ähm, nur schwer zum Beispiel mit einem Arbeitsalltag äh, in Verbindung zu bringen ist. Weil wenn Sie feste Termine A in den Gruppen, B für die wiederkehrenden Phase, Testatbearbeitung und so weiter haben und Sie ähm, haben einen Nebenjob nebenher oder arbeiten äh, auch mehr, dass das ähm, sehr schwierig ist, gerade in ähm, oder in Angestelltenverhältnissen, die ein bisschen Flexibilität ähm, erwarten. Das waren so Sachen, die hatten wir gar nicht auf dem Schirm, wo wir dann dachten, okay, das muss auf jeden Fall mit erhoben werden. Und ähm, das hat dann auch in den in den Survey, in den Fragebogen äh, Einzug erhalten. Ähm, zum, zum Wirkmodell, ähm, da haben wir äh, Vorüberlegungen äh, theoretischer Natur, die ähm, auf äh, Eccles und Wickfield beruhen, getroffen und da vornehmlich auf der, auf der Schrift äh, zu oder beziehungsweise auf den Ausführungen zu Motivational Beliefs, äh, Values and Goals. Das ist äh, eine Publikation aus dem Jahre 2002 und wir haben dann ähm, in unser, sozusagen in unser Modell die aktuelle Motivation und die Einstellung bezüglich Arbeiten im Team als ähm, Überbegriff sozusagen äh, als, oder beziehungsweise dann als Moderatoren aufgenommen. Zum, zur aktuellen Motivationsmessung, da haben wir auf ein bekanntes ähm, Instrument zurückgegriffen. Das ist sozusagen also keine Eigenentwicklung von uns gewesen. Da haben wir uns an den Fragebogen zur Erfassung aktueller Motivation in Lern- und Leistungssituation, ähm, kurz FAM, äh, von Reinberg und Kollegen aus dem Jahr 2001 gehalten. Das beinhaltet, glaube ich, in der, in der Fassung der letztendlichen 18 Items und hat vier Subskalen zu den einzelnen Konstrukten oder zu den einzelnen Motivationen. Aber das sehen wir gleich noch in dem Wirkmodell. Dazu muss man sagen, dieses Wirkmodell, wie gesagt, ist seit 20 Jahren sozusagen in Betrieb, ist auch gut evaluiert worden in verschiedenen äh, Maßnahmen. Ähm, was auffällt, wenn man die, die Publikation zu dem Thema äh, sieht, dass die einzelnen äh, Skalen äh, keine komplette Unabhängigkeit haben. Also das muss man äh, damit anführen, dass man da eventuell äh, oder beziehungsweise dass man das im Hinterkopf behält. Die, die ersten Erhebungsversuche waren noch klassisch Pen and Paper. Wir haben da wirklich, sind dann in die Hörsäle gegangen oder nach in Anschluss an die, an die einzelnen Sitzungen, Testate oder an die Lernteams, haben dann die, die Zettel verteilt und aufgrund der der aktuellen Lage ähm, sind dann irgendwann auf eine virtuelle ähm, Version oder auf eine digitale Version der Erhebung äh, umgegangen. Das, ähm, die HTW hat dann ein Tool, das nennt sich äh, Online Survey, aber das ist nicht HTW exklusiv, das haben äh, ganz verschiedene äh, andere Hochschulen auch die Möglichkeit. Ähm, was an uns äh, oder bei uns an der Hochschule hochschulintern angeboten wird, sind so, äh, sogenannte äh, Teaching Analysis-Polls. Das wird in regelmäßigen Abständen, kann man seine eigene Veranstaltung dort bei Hausintern sozusagen anmelden. Dann kommt ein Kollege, eine Kollegin in Anschluss meistens an die Vorlesung in den Hörsaal. Die dozierende Person verlässt den Hörsaal und dort werden dann auch im in Interviewcharakter. Ähm, ja, Erhebungen oder beziehungsweise Aussagen zu dem äh, Modul aufgenommen. Da werde ich am, am Ende noch ein bisschen was draus zitieren, falls Zeit bleibt. Ähm, aktuell, Durchführung äh, des Experiments läuft äh, im äh, Modul Mathematik und da haben wir aufgrund einer äh, zufälligen Konstellation sogar die Möglichkeit, mit einer Kontrollgruppe zu arbeiten. Das ist sehr interessant, dass ähm, sozusagen wir dann ein, den, den Status eines richtigen Experiments hinbekommen würden. Das ist so, was im Moment ähm, noch äh, oder beziehungsweise jetzt im Wintersemester ansteht. Hier nochmal kurz das ähm, Wirkmodell äh, aufgegriffen. Ähm, wie, wie schon gesagt, wir haben uns die, die Einstellungen bezüglich Gruppenarbeit und die aktuelle Motivation als äh, Moderatoren, ähm, äh, ja oder beziehungsweise die identifiziert als potenzielle Motoren. Was uns natürlich äh, besonders inter äh, interessiert ist, äh, wie Interesse auf dann Interesse als Outcome äh, wirkt. Also wie sind da Konstellationen, die man sich vorstellen kann, was bewirkt ein hohes Interesse, was ein niedriges, was bewirkt intrinsisches oder extrinsische Motivationsfaktoren. Da sind solche Leistungen oder beziehungsweise solche Outcomes sehr interessant für uns. Wir sehen hier nochmal die, die vier Skalen, die zur, zur aktuellen Motivationsmessung herangezogen wurden. Und Wie gesagt, das ist das Instrument von ähm, Rheinsberg und Kollegen. Da ist der Knopf. So. Ähm, wie gesagt, das, ähm, das äh, Längsschnittdesign ähm, war in der theoretischen Annahme mit fünf Messzeitpunkten ähm, äh, angeraumt, äh, Was dann endgültig äh, letztendlich in die Datenanalyse äh, gekommen ist, waren die Messzeitpunkte T1, T2, T4. Ähm, bei T3 haben wir festgestellt, dass wahrscheinlich aufgrund der Konfundierung mit Klausurvorbereitung und so weiter, dass dort die Teilnehmerzahlen zu gering war und ein Follow-up im Wintersemester, da war auch die Resonanz ganz, ganz schlecht, so nach dem Motto, das interessiert mich das von letztem Semester. Deswegen sind die endgültigen oder beziehungsweise die Messzeitpunkte sind eben nur die drei. Und genau Ziel ist es eben den Entwicklungsprozess über die ähm, Messzeitpunkte zu identifizieren. Zu dem kommen wir auch gleich. Ähm, die Konstruktion zum Fragebogen, da bin ich ja gerade schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Wie gesagt, ähm, wir haben uns da an den Farm gehalten. Hier steht man ja genau 18 Items waren. Und wir haben den äh, sozusagen erweitert für, ähm, für unsere Bedürfnisse. Das heißt, wir haben eine sechsstufige Likert-Skala benutzt, ähm, haben noch Biografiedaten erhoben. Und, äh, und eben die äh, von unserem Wirkmodell oder von unseren Annahmen getroffene entsprechende Items äh, kreiert. Und damit wir sozusagen auch den Verlauf des äh, Individuums äh, wiedergeben können, haben wir uns auch noch ein Pseudonymisierungssystem überlegt, äh, in dem wir äh, dann später die einzelnen äh, Probanden sozusagen zuordnen können zu den einzelnen Match zeitpunkten. Das alles natürlich äh, mit datenschutzkonform. Äh, das wurde auch äh, hausintern mit der Datenschutzbeauftragten äh, konstruiert, war ein relativ großer Aufwand, um dort alle äh, Vorgaben zu erfüllen, aber hat letztendlich äh, oder letztendlich ganz gut funkt, äh, funktioniert. Ähm, insgesamt sind wir dann bei 33 Items. Äh, gelandet und wir hatten verschiedene Pre-Test-Stufen. Also wir haben zuerst mal geguckt, so nach Richtung äh, Reliabilität, also ähm, ähm, ja, interne Konsistenz und ähm, sind dort ähm, die, in der schlechtestmöglichen Konstellation sozusagen, waren wir da bei Punkt 7.2. Ähm, wir hatten aber auch in, äh, in, einem, in einem Zwischenstadium Werte Punkt 8, Punkt 9 erreicht, sodass wir ähm, da relativ zufrieden sind. Wie gesagt, zunächst war das mit Papier und Stift klassisch. Da waren, dass der Vorteil von Papier und Stift ist, dass sie halt ähm, kaum Dropouts haben. Wenn jemand drin ist, wird er ähm, oder in allen, äh, ja, aller Erfahrungen nach wird er das auch äh, mittragen, die Beantwortung. Und bei den digitalen Versionen ist dann halt immer eine große ähm, Zahl von Leuten, die eben dann nicht dran teilnehmen. Kommen wir kurz zu den Ergebnissen, vor allem mit Blick auf die Uhr. Ich wurde gerade schon hingewiesen, darauf hingewiesen, ein bisschen Gas zu geben. Was für uns sehr interessant war, war die, die Mittelwertentwicklung bei Interesse und das nimmt über die, über die Messzeitpunkte deutlich zu. Also Sie sehen ja hier, da ist eine deutliche Steigerung zu vernehmen. Umgekehrt verhält es sich mit der Einstellung bezüglich Gruppenarbeit, dort nimmt es ab, wir interpretieren das so ein bisschen, wie auch in anderen Studien zu dem Thema aufgegriffen wurde, dass am Anfang, wenn irgendwas Neues kommt, dann ist es interessant und später, wenn es dann halt in Arbeit ausartet, dann nimmt die Einstellung dazu auch ab. Also das könnte ein möglicher Faktor sein, dass dann sozusagen die Realität zuschlägt. Was für uns sehr interessant genommen haben, ist die, die Mittelwertdarstellung äh, bei, bei der Summe Punkte Klausur äh, von Teilnehmerinnen, äh, Teilnehmern am LTC und eben nicht. Das denke ich, spricht Bände. Und was sich bei uns ähm, als Prädiktor für ähm, Klausurnote, ähm, ich lese gerade die statistisch signifikant, ähm, wir haben ein sehr, oder sehr kleines N. Deswegen wäre ich da mit der, ähm, mit der Signifikanz eher vorsichtig. Das müssten wir an größeren Probandenzahlen oder Probandenzahlen nochmal dann äh, relativieren. Was äh, für uns sehr interessant war, weil wir verschiedene ähm, Zulassungsmöglichkeiten äh, haben, äh, wie man bei uns studieren kann, ist eben, dass der äh, Prädiktor für die Klausurnote direkt am Schulabschluss abmachen. Das war für uns aufschlussreich und ähm, ja. äh, genau. Und wenn wir uns die, die einzelnen Interessensteigerungen ähm, oder beziehungsweise auch die, die Art des Studierens mit dem LTC äh, äh, nochmal angucken, die Items, dann fällt auf, dass vor allem hier das äh, durchweg äh, oder mehrheitlich positiv äh, aufgefasst wurden. Und wenn man die Interessensteigerung guckt, dann bewegt die sich auch in den durchweg positiven Bereich. Ähm, ja, für den Ausblick, ich äh, könnte, aber ich denke, auch mit Hinblick auf die Zeit werde ich leider auf die Zitate aus dem äh, Teaching Analysis poll äh, konkret verzichten müssen, aber die waren auch durchweg positiv. Es wird halt ähm, sehr stark äh, sozusagen von dem Arbeitsaufwand, dass es so was negativ ist, ähm, aber die Leute, wenn sie dranbleiben, ähm, haben durchweg positive Einrichtungen und ähm, in der Corona-Zeit die Möglichkeit, einen Kontakt mit einer festen äh, Gruppe zu haben, auch mit den äh, Lehrenden, das ist, wird sehr, sehr positiv aufgenommen und fängt so ein bisschen das, das Negative der, der Virtualisierung der Lehre ab und hat gewisse Socializing-Aspekte, die, ja, wie gesagt, sehr positiv von den Studierenden aufgenommen werden. Ganz herzlichen Dank für diesen Input. Ähm, sehr spannend. Äh, wir haben eine Frage im Chat ähm, und zwar, inwieweit war es ein Problem, dass mehrere Plattformen, Moodle, Teams, WhatsApp zum Einsatz kamen, um das digitale LTC abzubilden? Ähm, ich habe gerade einen anderen Ton auf dem Kopf, deswegen bin ich jetzt nicht hier. Die Frau Vollmann hat schon geschrieben, dass es vollkommen unproblematisch war. Ja, also da hatten wir auch keine Probleme die zu berichten. Die, die Studierenden haben sich teilweise selbst organisiert, teilweise die Angebote der, der Hochschule genutzt und waren eigentlich durchweg da gut organisiert und auch zufrieden. Mhm. Dankeschön. Haben Sie noch Fragen, dann stellen Sie sie gerne nochmal in den Chat. Wir sind jetzt aber allerdings auch schon am Ende der kommen. Ich würde trotzdem noch eine einzige Frage nochmal stellen. Wenn Lehrende jetzt neu starten würden und überlegen, dieses Format auch selber einzusetzen, was würden Sie ihnen empfehlen? Ich glaube, dann lasse ich die Lehrende zu Wort kommen. Ja, also ähm, es gilt, ähm, also das Ganze steht und fällt mit der Qualität der Selbstlernmaterialien. Also die, ähm, der Aufwand für die Durchführung des Lernteam-Coachings, der ist wirklich, wir sagen immer kapazitätsneutral, ne? jedenfalls in so einer Konstellation, wie es bei uns war, aber der Aufwand, die Materialien zu erstellen, das ist eine echte Investition. Also ich, das hat uns, wir hatten es eben Gott sei Dank vorher schon größtenteils fertig. Aber das ist etwas, das darf man nicht unterschätzen und da sollte man sich auch Unterstützung holen. Also wir haben jetzt durch Corona das Modul Mathe 1 umgestellt und da haben wir mit drei Mann, also wirklich fast Tag und Nacht dran gesessen, um das Skript selbst lernfähig zu machen, um die Videos zu drehen, um die ähm, um die Aufgaben für die Testate zu machen, die gegenzurechnen. Das war, unsere Studiendekanin hat es gestern Abend als Selbstausbeutung bezeichnet. Aber wir haben eben gesagt, ne, die, die jetzt im Oktober 2020 zu uns gekommen sind, im Wirtschaftsingenieurwesen, die hatten ja schon eine fürchterliche Schulabschlusszeit. Und wenn wir die dann in Mathe im ersten Semester verloren hätten, dann das wär, da würden wir ja noch jahrelang dran knaspern. Und deswegen haben wir uns da einen echten Kraft geleistet. Ja, genau. Und da kommt auch schon gerade eine Frage ähm, zum Coaching in Mathematik aus. Ähm, ja, das, das ist schön. Ähm, also wir haben in Corona in Mathe mit dem Lernteam-Coaching wirklich große Erfolge gefeiert. Wir haben dann auch noch mehr Zeit in Socializing gesteckt, also wirklich mit Veranstaltungen innerhalb des Lernteams zum Kennenlernen und regelmäßig diese, diese Coaching-Zeit, die man da hat, wo man nicht unbedingt alles in Fachliches ähm, stecken muss, die haben wir auch das ganze Semester über immer wieder genutzt, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das wurde sehr, sehr hoch ähm, anerkannt. Ja, dann ganz herzlichen Dank auch hierfür. Ich kann das eigentlich auch nur aus meiner Erfahrung auch bestätigen mit den Selbstlernmaterialien. Ich bedanke mich ähm, bei Ihnen beiden für diesen Vortrag und bei den Teilnehmenden ähm, fürs Zuhören, und für die Fragen und wünsche noch einen schönen Festival-Nachmittag. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.